Wir haben ja so den Slogan, äh, Slogan vielschichtig verwurzelt und vernetzt. Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil wir, wir sind nicht isoliert. Hier einfach ein Hotel, das sein Ding durchzieht, sondern wir sind sehr stark vernetzt mit dem Dorf, ja. mit den Bauern, die uns beliefern, mit Käse, mit Eier, ja. Fleisch. Gemüse. Manchmal machen sie, produzieren sie auch Kuchen oder als Sauerkraut, also solche Sachen, die wir dann fettig einkaufen. Stitionet ist romanisch und das heißt kleiner Laden und das ist unser Dorfladen, also der Bauernladen, der auch in der ehemaligen Milchzentrale untergebracht ist, wo die Innen und Feldisser ihre handgemachten und hausgemachten Produkte verkaufen können. Ein Ekonomat, wo wir die, die trocken Nahrungsmittel haben. Mhm. Zum Beispiel das Mehl, das kommt aus vom Tal unten, mhm. das Ruchmehl. Das holen wir dann immer direkt beim Bauern. So großen Sack. Da ja. Und das ist Gran alpin das heisst es wächst über 1000 Meter Höhe. Okay. Bierknasper hochmehl. Du bist ja noch ein bisschen. Genau. 1, 2, 3... Perfekt.